Ja, auch diese Woche wollen wir natürlich einmal auf die Aktie AMC schauen und äh, was wir zumindest seit letzter Woche feststellen können, dass wir wieder einen deutlichen Anstieg hier in der implizierten Volatilität haben, was natürlich auch damit zusammenhängt, dass hier die Schwankungen ähm, in den letzten sechs, sieben Tagen deutlich angestiegen sind. Aber was umso interessanter ist, dass jetzt auch hier, das Kohlvolumen eigentlich noch einen Level erreicht hat mit über 1,1 Millionen Kohloptionen. Das war Stand Mitte letzte Woche, was weit über dem maximalen Volumen war, was wir hier noch Ende Januar, Anfang Februar hatten. Natürlich ist auch das Putvolumen angestiegen, aber nicht wie, so stark wie hier Ende Januar. Also das ist auf jeden Fall positive Nachrichten, ob es natürlich noch mal wirklich so einen Höhenflug jetzt geben kann wie in der Form ähm Ende Januar, mag ich mal zu bezweifeln, aber von vielen Titeln muss ich sagen, hat sich C eigentlich jetzt am besten erholt, sieht wohl Volumen auch ganz gut aus. Man darf ja nicht vergessen, es war ja zwischenzeitlich hier fast wieder bei 5 Dollar zurückgekommen. Und ähm, letzte Woche mit dem Sprung über 10 sieht das ähm, recht interessant aus. Natürlich, die Volatilität ist nach wie vor ähm, recht hoch. Und es gibt aktuell auch nur ganz kurzfristige Wetten hier ähm, oder mit großem Volumen bis zum Ende der Woche. Ansonsten, was vielleicht noch wichtig ist, wenn man in der Form noch Informationen sucht, ähm, rund um AMC würde ich hier die Konferenz am 10. März empfehlen, wo es um das Ergebnis 2020 geht, sowie auch das vierte Quartal. Das ist für jemanden, der jetzt längerfristig interessiert ist an dem Titel AMC und natürlich dann auch zwangsläufig ein Stück stärker in die News reinschauen muss. Ich glaube, was wir hier gesehen haben, wir hatten es oft besprochen, war natürlich auch viel, was jetzt mit Investieren oder ähm, normalen Trading zu beschreiben ähm, ist. Da waren auch sehr viele sogenannte Zocker, wenn man so nimmt, äh, mit unterwegs, was auch ein Stück weit ähm, natürlich dann durch diverse Foren getrieben wurden. Ähm, aber jetzt wird sich zeigen, welcher der Werte dann ähm, wirklich, ähm, sage ich mal, hier auch in einem längeren ähm, Run vielleicht bestehen kann, ohne jetzt gleich wieder von der Bildfläche zu verschwinden. Ansonsten wollen wir natürlich auch noch den ein oder anderen Wert der aktuellen Woche mit an die Hand geben. Wir haben gestern RKT ähm, hier als Wert rausgefiltert. Da hat natürlich noch niemand erwartet, dass es hier 65 Prozent nach oben geht. Heute mit dem Titel ähm, gab extreme Volumen natürlich hier gestern schon, aber heute mit 1,1 Millionen sieht man auch ein Stück weit, was da natürlich dann für eine Kraft dahinter ist mit so einem extremen Volumen und ähm, die Tageskerze, ähm, vor allen Dingen, was dann nochmal hier in der zweiten ähm, Tageshälfte passiert ist, äh, ist natürlich gigantisch von 29 dann nochmal hoch auf 42 ich ähm, glaube, da ist sicherlich sogar noch mehr Potenzial vorhanden der Wert ist zwar jetzt schon richtig gut gelaufen, aber ähm, da kann ich mir sich natürlich noch die eine oder andere Bewegung dementsprechend mit vorstellen. Ähm, ansonsten gab es diese Woche noch ähm, ja, interessante Bewegungen, wie hier zu sehen beim Wert ähm, DKNG. Es ähm, gab jetzt den Ausbruch über 65 gestern, heute wurde die 70 zum ersten Mal angetestet. Ist jetzt die Frage, ähm, setzt sich ähm, der Ausbruch jetzt fort oder der aktuelle Trend oder gab es nur dieses Antesten der 70, aber momentan sehr gefragter Wert, auch was Volumen anbelangt, äh, sieht der Wert sehr, sehr interessant aus und ähm, ja gerade heute gab es natürlich noch einige Werte aus dem ähm, Automobilsektor. Allen voran haben wir hier Ford Motors oder auch General Motors. Ford Motors mit dem Ausbruch, glaube ich, ähm, hier besonders interessant, wobei auch hier, sehr mittel oder kurzfristige Optionen eröffnet wurden. Aber man sieht nach wie vor immer noch in recht gutes Volumen bei verschiedensten Titeln. wie gesagt AMC und RKT war jetzt einer dieser Werte und wir würden uns natürlich auch freuen, wenn wir Ihnen wieder ähnliche Titel wie Nokia und Blackberry auch in der nächsten Woche mit präsentieren können. auf jeden Fall, Aktuelle Zeit sieht man ganz interessant Werte wie Tesla und Io, die jetzt ähm, ja doch recht stark im letzten Jahr gestiegen sind, kommen eher etwas zurück. Dafür ähm, kommen jetzt ähm, Ford und General Motors, muss man sagen, etwas stärker auf. Man sieht immer so wieder Verlagerungen in verschiedenste Sektoren und ich ähm, glaube auch so die Betrachtung zwischen AMC und Disney wie wir es diese Woche auch im Artikel auf unserem Blog beschrieben haben. Momentan sind sie besonders interessant. Von daher, wenn Sie auch keine der nächsten ähm, Empfehlungen ähm, hier verpassen wollen, dann äh, abonnieren Sie bitte unseren Kanal und äh, ich würde mich freuen. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.